Ich möchte mit H5P ganz viele Übungsaufgaben in Form eines Lückentextes bereitstellen, in diesem Fall hier 150 Stück. Und zwar soll jetzt hier in diesem Beispiel die Addition geübt werden. Also das hier sind 156, kann ich hier auf Überprüfen gehen und gehe dann zur nächsten Aufgabe und das sind hier 78. Und ich möchte diese ganz vielen Aufgaben, 150 geht natürlich noch mehr, in möglichst kurzer Zeit und effektiv hier in meiner Datenbank erstellen. Ich habe hier schon mal eine Datenbank angelegt und drei Felder, drei Zahlenfelder hinzugefügt, Summand 1, Summand 2 und die Summe. Das heißt, ich kann hier auf Eintrag hinzufügen gehen und jetzt sage ich hier zum Beispiel, Summand 1 sind 22, Summand 2 23 und das sind insgesamt 45. Natürlich möchte ich jetzt nicht die ganzen Aufgaben selber eintragen, sondern ich importiere die, dazu habe ich hier ein Rechenblatt angelegt mit den drei Spalten, das entspricht dann den drei Feldern und ich habe hier eine Zufallszahl immer von 1 bis 100 angelegt und die werden hier addiert und in dieser Spalte habe ich dann die Summe. Die werde ich dann mal exportieren als CSV und die importiere ich dann in meine Datenbank So, in diesem Fall mit Strichpunkt einmal speichern. Und schon sind hier alle Einträge aus der CSV in die Datenbank eingetreten. Dann habe ich schon mal Lumi geöffnet und erstelle jetzt ein neues H5P. Und zwar mache ich hier einen Lückentext. So, und hier, wo jetzt der Lückentext äh, reinkommt, da trage ich schon mal die Datenbankfelder ein, also zweimal eckige Klammer. Dann habe ich ja Summand 1 plus Summand 2 ist gleich. Jetzt hier mit Sternchen und das ist dann die Summe auch wieder in eckigen Klammern. Dann lege ich hier noch die Einstellungen fest. Wiederholen lasse ich natürlich zu, Lösunganzeigen nicht. Den Rest lasse ich mal. Dann gehe ich auf die Vorschau, da kann ich das hier nochmal überprüfen. Und dann gehe ich auf Datei, Exportieren. Mache hier All-in-One-HTML-Datei. Den Reporter brauche ich nicht. Und dann gehe ich auf Jetzt exportieren. Den Quelltext der gespeicherten HTML öffne ich. Und ich kopiere ihn. Ich gehe dann wieder in meine Datenbank zu den Vorlagen, und zwar Vorlage für Einzelansicht. Das, was da drin ist, das kann raus. Und hier füge ich dann den kopierten Quelltext ein. Dann gehe ich auf Vorlage, Speichern. Ich gehe dann mal zur Einzelansicht. Das haben wir hier vorhin schon eingetragen manuell. Das sind hier die 45. Aber jetzt kommen hier die neuen dazu. Einmal 10 plus 22 gibt 32. Und das hier sind 97. Ja, und so weiter. Ich kann natürlich hier mal was Falsches eingeben. Und wenn ich hier was Falsches eingebe, dann klar gibt es hier eine Fehlermeldung. So, jetzt habe ich hier nur noch ein paar Feinheiten hinzugefügt, es werden hier gleich 1000 ähm, Beiträge maximal angezeigt und die Einträge habe ich hier über CSS nummeriert und dann kann ich dann auch eine entsprechende Übung aufrufen.